Herzlich willkommen! Heute sprechen Noah und Lena über Wissenschaftsblogs. Sie haben sich zufällig im Park getroffen und Noah sagt: du Hör mal, ich habe da was von Wissenschaftsblogs gehört. Was habe ich denn da drunter zu verstehen? Im Grunde einfach nur Blogs, die sich mit wissenschaftlichen Themen befassen. Da gibt es unterschiedliche Angebote. Es gibt regelrechte Portale, die verschiedensartige.. Blogs zu wissenschaftlichen Themenbereichen versammeln. Hier ist mal so eine kleine Auswahl. Teilweise gehören die zu Wissenschaftsverlagen. Okay, und was gibt's noch? Blogs an einzelnen Institutionen. Universitätsbibliothek zum Beispiel. Oder eben auch Forschungsinstitute außerhalb von Hochschulen. Das ist ja prima. Und wie komme ich daran? Am besten ist, du weißt dein Thema. Du hast eine Ahnung von der Institution, die für dich in Frage kommt und kannst dann danach recherchieren oder du gehst eben direkt auf eins der Portale. Super, das werde ich gleich mal ausprobieren.